Hallo und herzlich Willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Techcasts. endlich ist es wieder mal soweit. Heute im Gepäck sind die Themen Firewalls, Open Source Software und Streaming von TV-Inhalten und los geht's nach dem Intro. Ein schöner Spike fürs Audio und damit sind wir im Podcast. Hallo Alex, wie geht's denn so? Hallo Lukas, eigentlich oh, so hin und her, ne? so ein bisschen im Moment. Wir haben den wahrscheinlich äh, Sonntag, den 17. denke ich, 17.? Ja, Müsst wir du? haben gerade den ersten tatsächlich. Das ist sehr gut, den Montag, den ersten Heute ist unser neuer Livestream-Kanal TV online gegangen. Was ich schon mal sehr cool finde. Und für alle, die lange drauf gewartet haben. Ja, also man merkt, es geht vorwärts. Ne? Also ich versuche jetzt gerade so nebenbei ein bisschen noch zu implementieren, dass die Videos auf die Homepage kommen. Ne? Und diese Videos sollen ja dann als Playlist auch auf The Geek eingebunden werden. Ist ja irgendwo logisch. Und... Das ist jetzt auch so eine schöne Sache, denn im Livestream haben wir ganz viele coole Themen behandelt und viele Leute haben positives Feedback da gelassen, auch zu unseren neuesten Videos für Netzwerk und so weiter. Und nicht alles Feedback ist natürlich immer positiv. Das ist äh, völlig logisch und ich habe mich jetzt in den letzten Tagen mit sehr viel positiven und sehr viel negativem Feedback auseinandergesetzt. Und ich glaube auch viele neue Zuschauer erkennen den Anspruch gar nicht so wirklich, beziehungsweise... Reden immer aus einer gewissen beruflichen Professionalität heraus, ne? weil vielen gar nicht klar ist, was unser Kanal eigentlich verfolgt. Also, wohin der eigentlich geht und was der eigentlich macht, soll, tun, haben werden. Ähm, und ich möchte da manchmal so ein kleines bisschen Licht ins Dunkel bringen. Auch die Podcast-Hörer werden das wahrscheinlich zu 90 schon wissen. Unser Kanal verfolgt ja nicht wirklich die. Ähm, die Attitüde oder den Anspruch dahingehend, dass wir sagen, wir sind Alleswisser und wir sind die ausgebufftesten äh, professionellen Techniker, die sich mit jedem Thema auskennen. Wir machen ja eigentlich Themen zu allem Möglichen, was uns so ein bisschen interessiert und zu Technik an sich. Genau, ne? das, die Agenda ist ja eigentlich so basteln, was gerade so lustiges ist, los ist und... Und, und finde ich. Sachen, die es teilweise gibt, teilweise nicht gibt, teilweise nur teilweise gibt, für Leute zugänglich machen, dann auch mal so genau. wie zum Beispiel unser Screen Copy Pack oder wo ja schon Leute uns eine E-Mail geschrieben hatten von wegen mit unseren tollen neuen HP-Adaptern. <lacht> genau. <lacht> ja, an sich generell ist sowas ja eigentlich nicht unser Ziel, irgendwelche Open Source Sachen zu kopieren für uns, sondern wir zählen damit ja immer nur drauf ab. Sachen zugänglich zu machen für Leute, die jetzt nicht unbedingt zig Tage Zeit haben, darauf zu warten, bis Platinen gefertigt sind, selber zu löten und so weiter und so weiter. Oder jetzt ScreenCopy zu debuggen, dass sie das ordentlich selber zum Laufen kriegen. Absolut richtig. Ähm, und ich finde auch, es, unser Kanal ist ja eigentlich eher so ein äh, Learning by Doing, ne? Durchaus. Und das ist ja auch so ein hands -On. Also wenn jemand äh, über fachliche Korrektheit sich beschwert oder sich im Allgemeinen beschwert, finde ich das immer relativ traurig, weil solche Menschen, wurde mir vorhin vorgeschlagen, nimm doch Ubiquiti, ist alles Bundi schnell eingerichtet, dann brauchst du nicht so ein Schwachsinn machen und hier und da. Und überhaupt, du ruinierst völlig tolle Hardware, und machst du kaputt und, und gefährlich und lauter so Zeug. Und dann denke ich mir immer, ja, solche Menschen haben halt den Anspruch, dass man alles quasi nach otto 0815 machen muss oder die Leute sollen die Finger von lassen, weil dann ist ja nicht richtig. Aber richtig definiert ja jeder für sich selbst. Und wenn jemand basteln will und was rausfinden will und lernen will, dann ist, finde ich, der clicky bunti weg der völlig falsche. Da lernt man gar nichts. Ja, der Clicky-Bunty-Weg ist der Weg, der ja für Consumer mal eingeführt wurde, damit Leute, die eigentlich nicht sich jetzt unbedingt da einen Techniker für engagieren wollen, aber also auch nicht wirklich Ahnung von dem Zeug haben, so ein Krams einrichten können dann. Genau ich finde das irgendwie sehr, sehr, sehr traurig, denn die Menschen, die werden ja selber wahrscheinlich auch schon ein bisschen verbohrt sein in ihren Ansichten. Das ist gefühlt, da ne? kann ich jetzt natürlich nichts zu sagen, aber gefühlt sind es, sind es dieselben, die äh, sagen, das ist nicht richtig und hier ist nicht richtig und es gibt nur einen Lösungsweg für etwas. Das meiner Das ist eigentlich so... Ich meine, im Linux-Bereich sagt man ja auch so gerne mal einfach, there's more than one way to kill a cat. Oder to genau. skin a cat war das. Aber so und? genau muss man es ja nicht nehmen mit den Sprichwörtern. Es ist einfach ja, so, es gibt sehr viele Wege gerne, irgendein Ziel zu erreichen. Und so ist es auch im normalen Leben. Besonders wenn man irgendwo zwischen Consumer, Prosumer und Pro manchmal hin und her pendelt in manchen Bereichen. Absolut richtig, so sehe ich das auch. Und, ja, ich würde mal so sagen, also so aus, dem, aus meinem eigenen Feeling heraus, dass ich das schade finde, wenn sich solche Leute dann quasi zu uns verlaufen, mehr oder weniger, und dann ähm, enttäuschen oder etwas bewerten auf einer völlig falschen Grundlage oder eben aus ihrer eigenen Weltsicht heraus. Natürlich darf jeder seine eigene Meinung haben und jeder darf irgendwas quasi dazu raushauen. Ist ja auch logisch, ne? Das auf Aber jeden Fall. Ich meine, freie Meinung unterstützen wir ja. Genau. Und ich kann auch nicht wirklich selber, muss ich auch, ja, auch dazu sagen, ich kann ja nicht den Anspruch haben, dass jeder versteht, was wir hier machen oder warum wir es machen. Ne? Ich kann ja nicht einfach sagen, pass auf, du verstehst die Sache falsch. Ich spreche dir ab, dass du das äh, so sehen oder verstehen darfst, ne? Ja, ich meine, es fasst es ja eigentlich schon ganz gut zusammen. Wir sind jetzt auch halt kein Kanal, der sich direkt auf was spezialisiert, was wir da mal im Livestream ja für eine Frage gekriegt hatten, was, wo wir eigentlich uns drauf spezialisieren. Weil wir haben 3D-Druck, wir haben Netzwerktechnik, wir haben Betriebssysteme, wir haben Hardware-Basteleien und Talkformate, haben wir auch alles, was das Herz begehrt, kann man eigentlich bei uns angucken. Aber absolut alles, es gibt ja alles bei uns. Und deswegen schade, weil es ist einfach, was handelt. Klingt das jetzt blöd, ich, ich, ich finde das einfach sehr schade, weil, äh, weil es gibt so ein riesiges Technikfeld, das man ansprechen kann, so ein riesiges Neugierdefeld. Und wenn man dann nur auf äh, der Schulbuchlehre beharrt oder kritisiert, ohne wirklich einen Anschluss zur Weiterentwicklung zu geben, ähm, dann finde ich das echt schade. Ja, es gibt ja auch teilweise so Wandel dann so von YouTubern, die sich dann immer weiter auf irgendwas spezialisieren, aber dann irgendwann der Content einfach nicht mehr guckbar ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein YouTube-Video sehe von einem Technik-YouTuber, wo ich das mal ganz interessant fand, alles, was der alle immer so gemacht hat, als der kleiner war dann, mhm. Ich jetzt einfach mal keinen Namen, aber dann heute gibt's nur noch dann so, wenn man dann noch mal vorbeiguckt, äh, dieses und dieses Handy parallel einrichten, erster Eindruck. Dieses ja. und dieses Handy parallel angucken, wie hat sich das nach einer Woche so entwickelt, mein Eindruck. Absolut. Wie ist das Unboxing-Gefühl gewesen? Wie ist das Ladegefühl gewesen? Was, denke ich, nach einem Monat davon und was war der Langzeittest mit einem hm. Jahr mal irgendwie so immer wieder mal drauf gucken? Und das halt so in einer Reihe so, dass man das so generell ausschlachtet dann schon fast, was da noch drüber zu sehen ist. so Ich meine, wie viel Content willst du halt eigentlich zu einem Handy bringen, wenn es ein neues gibt? Es ist so... Schade. Das ist so, dann verliert man einfach so, finde ich, das Interesse. Und da da ist es doch immer schön, wenn man neue Felder irgendwo zu entdeckt... Und sich dann gegebenenfalls vielleicht anfängt, für was zu interessieren, wofür man sich vorher nicht wirklich interessiert hat da. Genau das. Ich zum Beispiel bin gerade nebenbei dabei und habe jetzt meinen Open Sense endlich am Laufen, dank dem Lukas. Hat vor eine halben Stunde geklappt, also hat sich das Aufzeichnen des Livestreams hier ein bisschen verzögert. Und es ist auch was Schönes, mhm. selber seinen Router und seine Firewall bauen, habe ich jetzt auf meiner Checkliste. Ich kann sagen, ich habe selber ein DIY-Router, den ich jetzt natürlich noch konfigurieren muss, einstellen muss. Ich muss natürlich noch ganz viele Sachen dran machen. Ist ja logisch. Aber das ist eine Sache. Wie viel Prozent der Menschen auf der Welt haben denn das gemacht? Ein Prozent? Viele holen sich dann einfach so was Kleines, Leichtes, wie jetzt auf Doof gesprochen. Ähm, einfach eine Fritzbox. Fritzbox oder ein Ubiquity-Gerät, wenn sie einen höheren Anspruch haben. Aber wer macht das denn noch wirklich selbst? Und hat auch den Anspruch, da noch Lehrvideos draus zu basteln? Da gibt es jetzt im ja, deutschsprachigen Raum, meiner Meinung nach, sehr wenig. wenig. Da gibt es auch sehr wenig YouTuber. Und ich dachte mir, genau das ist eben das Schöne. Wir können dann mehr Wert liefern. Klar wird es wieder genug Leute geben, die sich da jetzt beschweren. Weißt du, was es auch geben wird? Genug Leute, die fragen, warum nimmst du denn nicht PF Sense dafür jetzt, und sondern Open Sense? Das kann ich PF -Sense mal hier im Stream ist viel beantworten. viel besser. Kannst du ja. gerne machen. Ja, pass auf, weil PFSense ist nicht besser als OpenSense. Erstmal erst vorweg an alle. Nein, ist es nicht. Denn OpenSense äh, ist moderner. Oh, PFSense basiert auf einem, ja, Longtime-Support-Kernel, ist so. Aber der Longtime-Support-Kernel ist auch nicht der neueste. Ne? Da gibt es noch ein paar neuere seitdem. Und OpenSense ist immer Bleeding Edge, ist Cutting Edge. Es sind immer die neuesten Kernel, die neuesten Tools, die neuesten Plugins, immer die neueste Software. Und wenn man zusätzliche Features haben will, implementieren, ausprobieren und machen, beziehungsweise auch auf moderne Features angewiesen ist oder eben gerne am Puls der Zeit ist, dann sollte man vielleicht doch sich überlegen, lieber OpenSense zu nehmen. Das unterstützt auch witzigerweise sogar ein bisschen mehr Hardware und neuere Features, eben wegen neueren Kernels und damit auch neuere Security-Features teilweise. Ja, und generell bin ich ja auch immer ein Freund davon, wenn es irgendwas Open Source gibt. Wobei Open Source kann auch manchmal ein Fluch sein. Ja, das ist, da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Das ist immer so, es kann Segen und Fluch zugleich sein. Ich persönlich liebe Open Source ja sowieso. Jeder, der das, der uns kennt, weiß das, ne? Es das ja, geht nichts über die Open Source Community. Das ist einfach so. Und was noch viel besser ist, ist dass sowas, was Open Source ist, nicht irgendwann einfach paid sein kann. Das heißt, ähm. es, das heißt es wird nicht irgendwann einfach heißen, OpenSense kostet jetzt was. Es würde gegen viele Policies und Plugins und so weiter, es würde OpenSense down nehmen, Da müsste sowas Lustiges passieren wie aus Freenas für Trunas. Aber OpenSense in der jetzigen Form kann nicht paid werden. Es gibt natürlich ein paar paid Plugins. Ne? Ich habe mir da schon ein paar sehr, sehr, sehr, sehr geile Sachen angeschaut. Für automatische AI-Detection und, und so weiter. Das gibt es halt alles in PF Sense in der Art nicht. Das ist ein wenig, wie nennt man das so schön, konservativer Ja, PF Sense ist so das traditionelle, so großbekannte Gesicht, so genau. hier quasi FreeNAS versus TrueNAS versus NAS for Free und so weiter, was alles unter der Haube eigentlich dasselbe ist, aber dann doch wieder was anderes. Genau. Und das ist, ähm, ich finde dann einfach die Alternative mit Open Source und neueren, besseren Softwarepaketen zu fahren besser. Ja, aber tatsächlich so Open Source und Paid gibt es aber tatsächlich auch teilweise, dass es dann Features gibt, die du dann in den Paid-Versionen, dann wenn du denen eine Donation oder sowas hinterlässt, dann erst kriegst. Gibt es auch, aber das ist echt marginal und dünn gesät, ne? Ja, wobei tatsächlich manche Sachen, da denke ich mir dann auch so, ja, das ist jetzt so ein geiles Projekt, da unterstütze ich dann doch einfach mal. Zum Beispiel Fairmail habe ich mir einfach mal gekauft gehabt. Habe ich auch, dank mal, dir. Ja, ist ja auch, äh, ich persönlich finde das einfach so für Mobile so ziemlich den besten Client, besonders weil ich nicht irgendwie dann so einen Akkufressenden Dauer Daueraktualisierer hm. hm. habe, sondern ich stelle den ein, ziehe dir einfach einmal in so vollen Stunde die Mails von allen Clients und alles, was ich dann lese, ist eigentlich schnell genug da. Richtig. Besonders der aktualisiert ja trotzdem noch, wenn du dann doch reingehst und sagst eben, jo, ich warte jetzt auf eine Mail, das ist ja das Praktische. Absolut richtig. Deswegen, hey, ich sag mal so, ich finde das äh, eine gute Sache. Bist du wahrscheinlich genauso d'accord wie ich. Genau. Ähm, und für alle, die sagen, das ist blöd, die können sie ja immer noch PFSense holen, im Endeffekt bedienen sie sich zu 70% gleich. Ja, ach, so ein bisschen PFSense und OpenSense. So. Tatsächlich äh, war ich auch erst so der Typ, der angefangen hat, PFSense einzurichten, aber ich hatte so richtig, richtig weirde Fehler mit dem Routing einfach dann so, dass Echt? einfach teilweise Sachen nicht durchgegangen sind. Ja, also ich konnte zum Beispiel keine Word.io teilweise richtig nutzen und dann habe ich einfach OpenSense mal ausprobiert und da ging es ohne Probleme. Das war tatsächlich so erst der Main Grund, warum ich erstmal mal von Sense auf Open Sense geswitcht hatte. Echt? Ja. Das ist ja witzig. Okay, gut zu wissen. Ich liebe solche Erfahrungsberichte. Ja, generell finde ich das Interface von OpenSense einfach so viel stilvoller als dieses alt Interface <lacht> von WebSense. Ja, e ja das, das ist eine der Sachen, wo ich auch sagen muss, ist, ist voll... Äh, äh, ist einfach viel moderner. Erstens Dark Mode, du kannst alles customizen und das Schöne ist, wenn ich alles richtig einstehe, ich bin gerade ja an vielen Sachen dran und ich darf nicht zu viel spoilern, weil ganz viele Videos in Arbeit sind, die werden wieder, wie wir es eben so wissen, länger dauern, ne? Kennt man? Ja. Ähm, aber ich kann schon mal verraten, ich bin heftig, richtig heftig dran an Grafana. Und das Embedden von PFSense mit GeoIP-Location und Grafana. Das ist richtig fancy. Das kriegst du halt mit PFSense in dieser Einfachheit nicht hin. Ja, wobei ich dich tatsächlich schon fast enttäuschen muss, wenn wir uns tatsächlich dann VPN-Einwahl und so weiter machen, dann wird das mit den äh, GeoIP und so weiter ein bisschen schwieriger. Wieso? Wenn du nur die VPN-IP hast, kannst du dazu ja keine GeoIP nee, definieren. Nee, aber, aber ich weiß schon aus jeder Quelle und das ist wieder, das ist wieder so schön, das kann ich, ich weiß ja schon, Prinzip her, dass jeder, der über die VPN kommt, ne? Ja, du äh, weißt ja schon, wo die wohnen und kannst ja dann die Punkte auf den Bildschirm markieren. Ja, das ist ja das, für, ich weiß ja, wer ihr seid, ne? Also da kann es mir dann relativ egal sein, nenne ich es mal so, weil ich kenne ja mein Team und ich weiß ja, wer zugreift. Also muss ich mir da jetzt erstmal gar keine Gedanken machen über, da weiß ich, ah, da ist jetzt wieder jemand über das VPN gekommen. Aber für alle anderen Traffic-Sachen finde ich es eine geile Sache. Wo wurde jetzt wieder was geblockt? Wo wurden Hacker im Honeypot geleitet? Und wo kam das und das und das, ne? Ja. Das ist, damit, damit eröffnen sich auch ganz neue coole Videoideen, finde ich. Ja, Honeypots machen auch immer Spaß. Ja, ich, ich bin schon richtig heiß drauf, aber ich muss erstmal hier alles einrichten. Und die nächste Herausforderung, wo ich wahrscheinlich den Lukas auch noch ein bisschen nerven werde. Einfach weil ich es für den Content, fürs Video brauche, ist, jetzt wo ich meinen OpenSense habe. Ich fange später noch an ein bisschen IPs zu konfigurieren. Ich muss ja auch WLAN neu aufsetzen und äh, der WLAN-Router braucht ja auch wieder eine IP und bla bla bla bla. bla. Jetzt habe ich aber das Ding, dass ich Magenta TV ja wieder hinkriegen muss. Ja. Und Magenta TV an meinem Receiver, dafür gibt es keine Documentation. Okay, also, da, da möchte äh, ich die, mich aber auch erst mit auseinandersetzen. Magenta TV ja. habe ich jetzt ansonsten nicht so viele Berührungspunkte mit. Ja, ist leider der einzige Weg, wie wir hier TV bekommen. Und ich muss natürlich alles von diesem äh, Streaming und diesem Zeug wieder durchleiten. Jetzt hier Setu und Konsorten gehen bei dir nicht? Nein, nein, ist nein, nein. Und ich, und ich zahle ja dafür. Ich zahle ja dafür. Ist ja in meinem ja, Paket gut. enthalten, das komplette Magenta TV Fernsehpaket. Und das ja, heißt, ich, müch, ich klar, möchte... Klar, dass das du das nutzen möchtest. Klar, weil wenn ich es eh schon zahle und im Vertrag mit drin habe, ne? Ist natürlich sexy, wenn das aufgeht. Jetzt ist natürlich die Sache, dass die Sachen alle noch per Hand customized eingestellt, konfiguriert und fertig gemacht werden wollen. Und da bin ich gespannt. Ja. Und da werde ich wahrscheinlich Lukas seine Hilfe brauchen, weil er läuft viel mit Multicast Streams und bla bla bla. Ja, können wir uns ja angucken dann, wenn es soweit kommt, dann dass du das einrichten willst. Das würde mich sehr freuen. Wobei also, ich eigentlich dir empfehlen würde, keine Ahnung, schmeiß hier Magenta TV eigentlich bei nächster Gelegenheit aus dem Vertrag raus und greife auf andere Dinge Das zurück, kann, ich in, kann ich in zwei Jahren. Nicht? Ja gut, aber das ist ja trotzdem dann in zwei Jahren ist ja immer noch besser, als wenn du dann sagst, jetzt läuft es, jetzt werde ich es für immer behalten, weil es ist Klar. eigentlich unnötig überteuerter Kostenfaktor. Aber das Tolle ist, ich habe Disney Plus durch Magenta TV echt günstig bekommen. Ja. Ohne Witz. Warten wir, wie viel ich zahle für Disney Plus. Ach, keine Ahnung, irgendwie so einen obligatorischen Preis von 5 Euro oder so. Ja, genau. Also, ja, da super günstig. Viel. Und das ist eine Sache, die mir halt dann doch sehr gefallen hat, weil ich so noch mal ein bisschen Geld dazu gespart habe. Meine Frau wollte es unbedingt, weißt Und dann ist ja, es doch ganz klar, gut. Ja, da kannst du dir natürlich so ein Kombi-Paket holen. Klar, und das war halt mit, mit super Rabatten und so weiter. Weil mir, mir persönlich tut jetzt natürlich die Preiserhöhung auch nicht weh. Weißt du, was ja. ich meine? Weiß ich, was ich, Ja, weiß ich, aber... Tatsächlich äh, finde ich es immer noch so witzig, dass du noch so einer der Menschen bist, die so Fernsehen gucken. Ja, also nur Streaming-TV haben wir ja. Ja, ja Streaming-TV... Aber TV über Stream, Internet-Stream ist halt trotzdem TV. Naja, ich, ich liebe es, mich hinzusetzen, nicht zu wissen, was mich erwartet, ne? Mhm. Und dann einfach äh, mal durchzusäppen und was Neues zu finden. Weil ich finde, die Leute sind viel zu vorgeprägt von ihrer Meinung. Viel zu viel zu viel zu vorgeprägt von ihrer Meinung. Und äh, die sehen im Netz, äh, klingt blöd, äh, weiß ich nicht, was ich von halten soll. Jetzt wenn du aber einfach rein kann es sein, dass du einfach mal was findest, oder sagst, Mensch, das hätte ich mir ja nie angeguckt. Bin ich froh, dass ich da gerade drüber geschalten habe. Bin ich froh, dass ich gerade irgendwie den örtlichen Lokalsender da und da gefunden habe, habe ich wieder was zum drüber diskutieren. Oder, oder, oder. Ja. Also, ich ja. stehe drauf, ich stehe extrem drauf zu entdecken und mich überraschen zu lassen und außerhalb meiner Meinung zu sitzen. Das ist zwar ein Anspruch, den ich, wie, wie ich vorhin erwähnt habe, schon habe an unsere Zuschauer manchmal, was fehlt am Platz ist, leider. Ähm, aber ich habe diesen Anspruch auch an mich selber und an jeden. Dass man nicht so auf ich bin in dieser sturen Struktur sondern hey cool das ist was Neues ich will was Neues ausprobieren ich will was erleben ich will ähm, mich überraschen lassen weißt du dafür finde ich ja so auch Random Funktionen so die da einfach irgendwas mal so raussuchen ja. und so weiter dann doch ganz praktisch aber halt normales Fernsehen ist einfach so ich habe bis jetzt so mir ist halt weil ich es halt jetzt nicht so wirklich nutze ich habe hier zwar oben Satellitenanschluss direkt auch noch bei mir aber mir ist das jetzt sogar gar nicht mal wirklich aufgefallen gewesen, weil der sowieso vorher schon kaputt war, irgendwie so ein bisschen hier der Stecker. Habe mhm. ich tatsächlich nur äh, irgendwie 50 Mal so einen komischen französischen Testsender reingekriegt gehabt hier. Okay. Und dann halt hier CNN, CNBC und so die drei üblichen News-Verdächtigen, die du überall empfangen kannst. Okay. Ja. Natürlich jetzt nicht so, dass. Goldigste vom Ei, wenn du Serien und so weiter mal gucken willst oder so, aber generell ist dafür, finde ich so, Satelliten-TV da einfach, du hm. hast da irgendwie nicht so ein großes Angebot, du hast irgendwie zig Versionen, NDR, WDR, sonst was, DR und so ja, weiter ja, und ja. gefühlt. Und alle haben irgendwie dasselbe Programm, dann hast du den ganzen Privatsender, die darfst aber auch nur in Matschig-Matschig-Qualität gucken. Richtig. Ist auch so witzig, so wenn du dann einmal irgendwie von diesen äh, Privatsender mit der 7 was im Internet guckst, es pixelt so mit 240 Qualität vor sich hin. Die Wodka gorbatschow werbung ist aber dann in HD-Plus ungefähr verfügbar. Ja, das ist, das ist ein so. sehr bekanntes Problem. Ne? Es ist so, dann so, fühlst du dich irgendwie so verarscht. Besonders wenn du dann keine Möglichkeiten hast bei solchen Seiten, dann nur weil du ein einziges Format mal gucken wolltest, dann die Qualität einzustellen, weil sie sagt, wir messen das automatisch aus und Leute, ihr könnt mir hier mehr... Reinschieben, als ihr den meisten Leuten überhaupt als Streamer kodieren könnt für euren 720p-Stream. Richtig. Das müsst ihr nicht ausmessen und mir sagen, hier läuft nur 736 mal 245 <lacht> Pixel in meinem Monitor. Irgend so ein toll krummes Format tatsächlich ist das häufig. Kennst du doch. Ja, ich weiß, es ist, ähm, Es ist grausig. Sie wollen es halt einem so verkaufen, ne? Ja, dann um. darfst du so tolle HD. Abos und so weiter da noch holen, darfst hier bezahlen und so. Äh, was äh, an sich Fernsehen und auch... Äh, ich meine, wir haben hier zwar Sky bei uns im Haus. Ja. Ich persönlich mag keinen Sky schon. Allein aus dem Grund, es ist... ich. Okay, ich selber bezahle jetzt nicht dafür, aber es ist bezahlt Fernsehen und es läuft Werbung. Ja, ich weiß. So. Das hat aber ich mein, Sky schon immer als Problem, ne? Ja, aber entweder oder. Ich will doch keinen Film dann mit Werbeunterbrechung haben, wenn ich hier... Fürs Fernsehen bezahlt, okay. Filme sind meistens dann doch, kannst du sie eigentlich auch ohne Werbeunterbrechung. Wenn du sie jetzt nicht über einen normalen Sender irgendwie guckst, sondern da über das Ding direkt anwählst, dann kannst du sie ohne Werbeunterbrechung irgendwie angucken. Ja. Aber generell sonst so. Das stimmt, schon, hast du hast recht, das ist absolut recht. Das ist halt. Ähm Vor allen Dingen halt laufen da immer dieselben gefühlten paar Filme, also. Ja. Das ist halt nichts Neues. Das ist ein Riesenproblem, dass immer dasselbe Zeug läuft. Und die ja. kriegen halt keine neuen Lizenzen ran, ne? Kriegen keine neuen Lizenzen ran und müssen sich dann so Partnern von wegen, jetzt hier Christe Netflix und so weiter dabei. Oder so wie die Telekom das ja auch Partnert mit Disney Plus und so weiter, dass du das Angebot dann attraktiver machst für Leute, die das sich dann einfach dazu kaufen zu ihrem ganzen Kram. Weil dann verdienen sie ja da dran, anstatt jetzt alle anderen. Ab, absolut richtig. Was ich halt schön fand, warum ich das Ganze dann gemacht habe, warum ich es mir überhaupt geholt habe, ne? Ist. Hm. Pass auf, cool, ja, ich, ich habe ja meine Streamingdienste und Dings und TV-Box äh, habe ich quasi unter einem Dach. Manchmal schaue ich aber trotzdem noch gern Lokalsachen an. So, ich bin so, ein, ich schaue ja manchmal äh, Lokalfernsehen. Das äh, gebe ich zu, ist keine Schande, ich mag das manchmal. Und es gibt auch noch ab und zu Sachen, die ich öffentlich-rechtlich unterstütze, nicht mehr so viele wie früher. Aber durchaus gibt es noch ein paar einzelne, Prozentchen, ne? den ich das äh, quasi zuschreibe, dass ich sage, pass auf, okay, das ist vertretbar. Und natürlich der Überraschungseffekt bei vielen Sendern stehe ich halt drauf noch. Ne? Aber ja. sonst ist es auch schon dünn. Ne? Also Live-Übertragungen gibt selten was Gutes. Ähm, es gibt insgesamt selten gute Sachen. Ja, das Muss ist halt so, aber gerade so, ich weiß nicht. Äh... Lokal TV gibt es bei uns in der Region glaube ich gerade einmal so gar nicht wirklich aber oder was meinst du genau mit Lokal TV diese keine Ahnung ja, ja, bei uns wäre zum Beispiel Bayerischer Rundfunk du kannst nicht alles von anschauen ab und zu mal BR3 oder BR Alpha gucken vielleicht auch mal in jetzt irgendeinen MDR reinzeppen oder BDR mal gucken was da passiert TV Oberfranken ist selten gut, aber manchmal ganz interessant bei uns in der Region halt, wenn mal irgendwie was Obskures aus der eh Nähe kommt. Ich kenne ja zum Beispiel die Leute, die dort arbeiten zum Teil. Ähm, ja. ja, ich finde es okay. Ich finde es soweit noch okay. Oder du selbst mal irgendwann rein auf Arte nachts und schaust mal, was gibt es denn für weirde neue Sachen. Im Moment weniger, ne? Ich bin ein Mensch, der immer jetzt ja. mit Kind nicht mehr oder nicht möglich. Oh, die Aufnahme ist ausgestiegen, die Audioaufnahme. Was möchte ich? Äh, genau, äh, ich bin so ein Mensch, der eigentlich immer bei N24 oder NTV eingeschlafen ist. Random Dokus, Random Wissen aufnehmen und dabei wegpennen, das war so mein Ding. Kommt irgendwann wieder, wenn ich wieder quasi Fernseh zum Einschlafen nutzen kann. Das ist für mich im Moment ein bisschen anstrengend, aber... Das war so my thing. Ja, tatsächlich so... Dokus sind eigentlich auch so der Einzige, was ich so finde, kannst du dir eigentlich meistens so Richtung angucken. Aber... Ja, hab also, ich gern gemacht. Ja. Irgendwie, ich habe so gut wie sonst nie was Interessantes gefunden, wenn ich irgendwo mal Fernseher anmache und hier dann Ist immer so. Entweder fühle ich mich so, als wäre es Altersgruppe 60 Plus, oder irgendwie dann habe ich doch auch keinen Bock auf anderes Teleshopping und so. Ich muss sagen. Ich mag halt Dokus, ne? So, ich mag das. Ich mag Weltraumdokus. Ich mag alles, was mit Physik zu tun hat. Manchmal bin ich auch umgesprengt und habe einfach mal solche Leute angeschaut, wie. Wer ist da noch der Hübsche? Saucy One oder ab und zu auch die ganzen Speedruns. Erinnerst du dich an den Karl, der über die Speedruns immer berichtet? Nein, gerade nicht direkt. Echt nicht? Sagt mir nicht so. Nee. Der history Kerl, der über die Speedruns berichtet, ist mir geradezu ungenau. Oder meinst du die Rocket Beans? Nee, a history of. Und das ist jetzt, das ist jetzt mein, mein Tipp so für die äh, ähm, für die ganzen Nerds da draußen, ne? Äh, ich such mal kurz. Habe ich schon lange nicht mehr geschaut, weil ich es nicht mehr konnte. Aber oh. generell so, wo wir schon beim Stichwort Rocket Beans und so weiter sind, das ist eigentlich halt mal so was, was ich ab und zu mal einfach so nebenbei mhm. hier anschalte oder so, wenn sie irgendwie da auch mal hier Speedrun Randomizer Show oder sowas irgendwie machen oder mhm. generell bin ich ansonsten ja auch so, ich bin so jemand, ich höre irgendwie gerne so. Entweder höre ich irgendwie so ein bisschen Musik, wenn ich irgendwas mache so oder ich mag das so, wenn irgendwie so ein bisschen im Hintergrund geredet wird, einfach so Podcast oder Aha. auch ein Hörspiel. so. Ich habe noch richtig schön Hörspielzeugs und ich bin auch gerade, bin ja auch so ein Büchermensch und höre deswegen auch einfach gerne Hörbücher, wo es einfach nur eine Lesung ist. Das verstehe ich. Oh, ich habe es gefunden. Heißt Summoning Salt, geschrieben S-U-M-M-O-N-I-N-G-S-A-L-T. Wer Bock hat, anschauen. Die Videos sind großartig. Jedes Video geht mindestens eine halbe Stunde bis eine Stunde. Und er geht extrem detailliert ein auf äh, World Record Progressions. Für Speedruns, für, für andere Spiele, für Obskuritäten, für Mario, für Pokémon. Äh, zum Beispiel Blindfolded Punch-Out, war krass. Es gibt wirklich eine Riege von Layern, die den Weltrekord für Speedrun hinterherlaufen, für mit Augen verbunden. Nintendo Entertainment System Punch-Out spielen. Und dann quasi das Spiel Speedrunnen. Und das ist echt witzig. Weil das Spiel musst du eigentlich mit Laser spielen. Also es ist ja, es ist ja so bewegung oder du musst auf jeden Fall. Es gab ja die Bewegungssteuerung quasi, ne? Ja. Beziehungsweise dieses wie laser tag mäßige aber mit dem Controller musst du ja genau ausweichen, du musst das ist ja das Mike Tyson-Spiel. Und äh, musste äh, ja richtig boxen und die haben das so im Kopf, dass sie das Spiel blind spielen. Völlig krass. Das also die Doku ist dazu ist auf krass. Auf jeden Fall. Also bis du es wirklich blind hast, ich meine, dann musst du ja dich nur einmal irgendwie, muss ja mal die Steuerung noch ein bisschen haken und du musst an der falschen Stelle sitzen und du kommst da erstmal nicht wieder einfach raus. Absolut. Oder äh, da waren Sachen dabei, wie zum Beispiel, wie sie die, das Wireframe-Meshwork von ähm, Super Mario Kart Wii auseinandergenommen haben um den Ultra-Shortcut zu finden, dass sie Runden so kurz fahren, wie können, wie möglich, dass sie alle Abkürzungen nutzen. Oder alle Skips und Tricks, Warbless auf ähm, Mario und so weiter. Es ist, also, Das sind Sachen, von denen ich gar nicht gewusst habe, dass sie existieren <lacht> in Spielen, die ich natürlich als Kind gespielt habe. Und das ist zum einen, der hat so eine extra beruhigende Stimme. Ja, bei weg. Speedruns finde ich eigentlich immer interessanter fast noch, wenn sie einfach glitchless durchgeführt werden und dann einfach zu sehen, wie schnell die eigentlich die Story so nach mhm. sich eigentlich gewollten Aspekten machen können, weil ich nehme mal ja hier einfach eins meiner Top-Favorite-Games hier, Prey, einfach mhm. wieder als Beispiel, da gibt's Speedruns, die dauern vier Minuten. An sich, die in vier Minuten, kannst du dir vorstellen, da geht keine irgendwie ansatzweise irgendwas durch die Story, sondern du siehst eigentlich quasi, wenn sich Leute speedrunnen, eigentlich nur, wie sie sich quasi durch Wände Winde glitschen und dauerhaft Out-of-Bounce sliden, zwei Sachen aufsammeln, weiter sliden und dann irgendwo kurz am Ende wieder in die Map reingehen und das schnellste Ende, was am lahmsten ist, kurz ausführen. Oh ja, ja, ja, ja, ich weiß, was du meinst ähm, so. Das ist aber nicht, was ich jetzt äh, damit, äh, äh, also was, was, was, ähm, der gute Herr quasi proklamiert. Das ist das Schöne. Und zwar geht es da eher darum, die interessantesten Kategorien. Und das ist auch sowas was, interessanteste Kategorien, die, die die meisten Leute gerade gut finden oder spielen, weil die kürzesten sind nicht immer die coolsten Kategorien. Ne, es gibt ja für jedes Spiel, und das ist auch abgefahren, ja unterschiedlichste Kategorien. Es simpel nimmst Mario. Alle Sterne, nicht alle Sterne, alle Level, nicht alle Level. ne? Mit Glitch, ja. ohne Glitch. Und es gibt so viele Kategorien pro Spiel. Und für jedes Spiel ist auch eine unterschiedlich finde ich interessant. Es gibt so viele Geschmäcker und die geht halt viele auch mal durch. Aber bei solchen Sachen, wenn ihr, also es gibt wenig Leute, die sowas machen. World Record Progressions oder so. Er macht alle zwei bis vier Monate ein Video, weil es so lange dauert zu researchen. Zum Beispiel Contents vor Reddit-Zeiten. Voreinträge von 2001, der zitiert ja alles her. Der geht die komplette durch, wo war der Rekord damals, wie ist es dahin gekommen, wer hat mit wem telefoniert und welchen Trick rausgefunden, dass man von PAL auf NTFS-Konsole wechseln muss oder, oder, oder. Das ja, sind einfach das für mich ist so aber geile das wirklich Packen. der Zeug, das absolut schwierig zum Recherchieren ist. Genau, und der macht es halt. Das ist auch der braucht ja. Zwei, zwei bis vier Monate, um das Zeug zusammenzuhaben und zu recherchieren, manchmal noch länger. Und das sind hochinteressante Sachen, finde ich, weil es ist teilweise verlorenes Wissen, vielleicht auch umsonst Wissen. Aber es sind Faszinosa, weil viele Leute da viel Energie und Leidenschaft in ein Hobby stecken. Und es ist sch sch schön zu sehen, wie sich Leute quasi ihr eigenes Spiel schaffen können aus einem Basic-Spiel. Weil quasi schaffen die sich ein ganz eigenes Universum an Unterhaltung, Entertainment, Zielen, Motivation. Sie schaffen sich ja ganz eigenes Universum an Unterhaltung. Aus einem Basic-Ding wie einem Spiel raus. Und dann könntest du sagen, ja, pass auf, die besten 30 Euro meines Lebens. Ich spiele seit 40 Jahren dran, so eine Art. Aber die Möglichkeit und das Skill, dass Leute sich in Gruppen für etwas begeistern und zusammenfinden an einer Idee von, von irgendeinem Blödsinn heraus. ist irgendwie cool. Mhm. Das muss nicht immer alles einen Sinn und Zweck haben. Die treffen sich einfach oder battlen gegeneinander oder oder erfinden da Sachen, Kategorien oder Ziele, die sie sich selber stecken, einfach aus dem Antrieb des Menschen heraus, hey, ich habe mir das Ziel gesteckt, ich fand es irgendwie cool, jetzt ziehe ich es durch. Ja, das ist so auch so, Sachen sind also, die dann das Spiel wieder interessanter machen, zum Beispiel... Auch hier Resident Evil, wurde dann am Ende wieder Randomizer-Funktionen und so weiter alles immer eigentlich reingekriegst, dann zum Beispiel, die du dann irgendwo runterladen kannst, die du ausführen kannst. Mhm. Wo das es dann nochmal das Spiel, wo du es wirklich teilweise kennen musst und wissen musst, wo die Items liegen, damit du halt nichts übersiehst, was du wahrscheinlich irgendwo brauchst. Voll. Weil das, vor allem, das macht auch immer Inventarmanagement voll witzig, weil es mhm. kann einfach sein, dass du komplett... Abkatzt die ganze Zeit und plötzlich bist du overpowered AF, sag ich. Einfach mal. Ja. Finde ich, finde aber ich, es ist, ist genauso. Aber, weißt du, ich glaube, ungeschlagen in äh, Euro durch Spielzeit gerechnet ist wahrscheinlich für Leute, die es mögen, einfach Minecraft. Meinst du? Weil, ja, ich meine, so viel unterschiedlich Zeit, wie du da einfach immer reinstecken kannst und wie viel neu du in dem Spiel machen kannst. Da kannst du so weit viel versenken. Und da gibt es ja auch für jeden irgendeinen Modpack oder sowas. Ich meine, wenn ich mir überlege, wie viele Zeiten meines Lebens ich eigentlich schon mal in Technik-Modpacks gesteckt hatte. Für mich war genau das immer, ähm, Für mich war genau das immer, äh, Skyrim. Weißt du, was ich meine? Ja. Und es war immer Skyrim für mich und skyrim Modern. Ich glaube, da habe ich. Jahre meines Lebens reingesteckt. Einfach um es so zu modden, wie es ich haben will. Und das ist cooles. Ohne cooles. Ohne Scheiß. Ja, Skyrim, ja gut, gibt's auch und sehr dann, viele Mods. Ja, und dann so richtig anpassen, wie ich es haben will und so weiter. Also habe ich echt viel Zeit investiert. Ich meinte also, jetzt halt Minecraft gerade von dem Aspekt her, wie viele Player es eigentlich hat, äh, wie günstig im Vergleich zu AAA's und so weiter das Ganze mal auf jeden Fall war. Ja, ich meine, seit es Microsoft gehört, steigt der Preis kontinuierlich hm. und wird auch immer ein bisschen mehr rumgemurkt und mittlerweile wird in c -B -B -B gemacht und so weiter. Badrock-Zeug, sage ich da nur, das mittlerweile nicht mehr Badrock heißt. Äh, ich bin ja. mal gespannt. Ich bin ich glaub, eigentlich auch noch nicht so ein Fan davon, auf Microsoft-Accounts zu migrieren ich auch noch nicht, ich habe es auch noch nicht gemacht. Aber gut, das wird die Zeit zeigen, was ich damit äh, bis zum nächsten Hype eines Sandbox-Spiels oder oder eines äh, Dings, äh, zum Beispiel, es war ja auch eine Zeit lang das schlecht zu spielendste Spiel überhaupt, da wo du ein Typ bist, der einen Topf hockt und mit der Axt rumwedelt oder Slither IO oder was da alles als Hypes kam, da kommt ja immer irgendwas. Ja, Minecraft ist, ist, halt ist halt der langanhaltendste Hype, bis jetzt den es gab sehr langerhaltendster Hype, aber ja, es ist halt einfach so. Es kommt auch ständig neuer Content, wobei ich halt echt so, wie gesagt, ich finde es so traurig, wie Microsoft so gerne so Sachen nimmt, die mal gut sind oder gut diese gut gemacht haben und dann einfach anfängt irgendwas kacke drin ja, zu machen. Ja, es ist, ist normal, sie bei uns das, alles was sie anfassen. Ja, das, das ist gewöhnlich, das haben sie schon immer gemacht. Ja, das, ich habe mich schon längst dran gewöhnt. Ich habe deswegen meine Windows schon lange kein Major-Upgrade mehr verpasst, hm. sondern einfach bin ich auf Long-Term-Support umgestiegen und fertig ist. Ja, solange ich dann geht. eine performante Version habe, die einfach wirklich 100% meines Rechners nutzen kann. Ist aber auch eine schöne Konklusion für unseren Podcast, ne? Wird nie genau. auf euch etwas zu, zu begeistern und schaut, dass ihr an guten Sachen so lange festhalten könnt, wie es eben geht. Denn irgendwann werden die jedem entrissen. Nichts ist für eine Ewigkeit, ne? Ist halt so. Auf jeden Fall. Wobei tatsächlich manchmal, wenn wir noch ein bisschen anschneiden wollen, hm. geht es auch so Sachen so, wo zum Beispiel Autoren von Büchern das gut hinkriegen, die Story zu beenden, dass du dich freust, wenn sie noch einen weiteren Teil machen, aber jetzt auch nicht mega enttäuscht bist, weil es nicht mehr weitergeht, weil die Story so entrissen wird. Ja. Weil das, es, gibt, es gibt so nichts, was ich eigentlich mehr hasse, wenn so langfristige Stories dann mit so einem halboffenen Ende beendet werden, falls man irgendwann mal einen Nachfolger machen will. Ja, richtig. Absolut richtig. Also äh, manchmal ist man dann nicht traurig, wenn man sagt, es ist gut, dass es das jetzt vorbei ist. Aber manchmal wäre es auch schön, wenn es noch ein bisschen geht, ne? Das auf jeden Fall. Also da zitiere ich für mich, für mich persönlich selber immer Firefly aber man sollte ja. Firefly nicht hinterher weinen ich habe es aufgegeben genauso wie ich aufgegeben <lacht> habe Akt X hinterher zu weinen ja ich habe jetzt gerade angefangen als Buch das ich lese hier noch uh, Ready Player 2 ist die Fortsetzung von Ready, von Ready Player 1 hm. genau ich weiß nicht ob du schon gelesen ja, hast ja. oder so nee gelesen und wann lese ich denn ich komme ja nicht mal zu den Sachen die das ich eigentlich machen müsste ich weiß nicht also wenn ich habe mir halt uh, ich bin auch kein Mensch der halt wirklich mehr also papierbücher Mag ich gerne zwar noch, aber es ist einfach so, die habe ich nie parat, wenn ich dann mal irgendwo Zeit zum Lesen finde. Ein Beispiel, genau. Deswegen bin ich ja absoluter Fan, einfach hier E-Books auf dem Handy, so hier einfach E-Pub im Reader oder einfach hier Scobe und mhm. los geht's. Ist auch keine Werbung, aber generell so E-Book-Flatrate finde ja. ich da persönlich geil. Da kannst du einfach zwischendrin so... Machst das Handy auf und anstatt dass du irgendwie so Zeit, die andere Leute dann in Mobile Games investieren, lese ich halt einfach ein Buch. Mhm. Wenn ich abends einfach nicht pennen kann oder so, lese ich eine halbe Stunde ein Buch. Zum Beispiel. Wenn man die Zeit hat, ist das eine super Alternative. Das ist das. eben genau das. Stay hungry. Informiert euch, liest nebenbei was... Äh es ist ja eine schwere Zeit für uns alle, ne? auch wenn man daheim sitzt, man kann sich alles immer interessant gestalten, und immer neue Sachen entdecken und das ist eine Sache, die ich jedem von euch ans Herz legen ja. will, entdecken genau. und mehr Anspruch an sich selber stellen und an andere. Es birgt zwar die Gefahr, dass man vielleicht mal enttäuscht wird, aber im Long Term, denke ich, macht man so mehr aus der kurzen Zeit, die man eh nur hat. Genau, da der Alex jetzt ja schon fast anfängt, wegzumoderieren, würde ich einfach mal sagen, mhm. wir bedanken uns einfach schon mal jetzt bei allen Zuhörern. Schaltet noch nicht komplett aus, weil jetzt kommt nämlich noch die Sternchenwerbung Sternchen für unsere Seite. Weil ihr könnt mhm. da nämlich auf thegeekfreaks.de unter dem ganzen Live und so weiter, Live und Podcast, da könnt ihr nämlich auf so eine Themenumfrage klicken. Und könnt uns da sogar auch Themen für den Podcast hier, worüber wir reden sollen. Vielleicht schreibt es noch dazu, weil die ist auch für einen Livestream-Umfrage, aber ich will das nicht so klattern, dass die Leute sich so überfordert fühlen, wenn da so viele Felder sind zum Eingeben. Also schreibt da einfach so, Podcast, könnt ihr doch mal über das und das reden rein. Oder wenn ihr da gar nicht nutzen wollt, weil er nicht vertraut und so weiter wegen Cookies, könnt ihr uns auch einfach per E-Mail kontaktieren und auch gerne Feedback dalassen. Wir freuen uns auch wirklich über nette E-Mails die wir kriegen mhm. können. Forum und so weiter, Discord, ja, findet ihr auch gerne alles auf der Webseite, will Moritz ja das erwähnen Ansonsten E-Mail-Adresse zum uns anschreiben, podcast at thegeekfreaks.de. War das genug Werbung? Ja, das war super. Gut, mit dieser herben Enttäuschung der Werbung verabschieden wir uns dann aus dem Podcast. Wir wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder eine Nacht, je nachdem, wann ihr das gehört habt. Bis zum nächsten Mal. Wir Brunsee. Auf Wiedersehen. Wiederhören. Eingrauben. Wiederhören, ja. Und ciao.